Moin Moin Angelfreunde Der Hecht Saison ist schon seit drei Wochen gestartet und läuft super bei uns. Ich möchte euch meinen Top Hecht Köder mit euch zeigen. Ich bin noch nicht ein Big-Bag Fan und Angel am besten mit leichten Köder und leichten Combo. Zum ersten, der Sandra. Der bekannteste Köder von De La Land. Ein Klassiker, ab 5 bis 23 cm in vielen Farben. Dieses Jahr mit neuen Topfarben, wie River Hunter, Indian Spirit oder Morito. Ich benutze am meisten die 12 und 16 cm. Diese Kette läuft super, auch super langsam und macht viele Vibrationen. Es ist wirklich ein super Kette für Hecht. Der zweite Köder ist der Spätfaktor. neue Köder von Dallalaun, ist er ja schon bekannt und super erfolgreich in Salzwasser. Meine Lieblingsfarben sind Indian Spirit und Feuerteige, egal in 11 oder 13 cm, diese super realistische Köder macht wirklich einen Unterschied. dritte Köder ist der Schad GT. Ein super bekannter Schad bis 28 cm. Viele Angler benutzen die 18, 22 und 28 cm GT. Ich angle am meisten mit 13, 15 und 18 cm Köder. Ich habe schon in einem Video erzählt, wie man kann diese Köder vormontieren. Für die 13 und 15 cm Kette ich benutze nur eine Dickkappe Ein paar Bilder von die letzten Wochen. So ist es. Sie sind mein Lieblingsköder für Hechtangeln dieses Jahr. Damit wünsche ich euch viel Erfolg und Petriel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.